Da seid ihr am HIC und auch beim Live-Team bei, auf Facebook, bei HIC.de, bei TV und bei der Kooperative Berlin. Herzlich willkommen. Ja, das Thema Essen auf Leder finde ich persönlich so schön, weil ich glaube, die können hier alle mitreden. Beispielsweise, ich könnte ja irgendwie die Tränke ausschen bei DOSEXPRESS oder in ein Euro Zugeld eigentlich okay für jemanden, der Einkäufe von Ehe im Wert von 90 Euro bis in den fünften Stoff zu mir hochfahrt. Ein Euro okay. Oder ich stelle dir auch unsere Wissenskörper schon bei Titel ein. Also wenn das Dauer mal wieder größer war als der Magen, um das Sendung vorzulegen. Gibt es da grundsätzlich eine Und ja, die Frage wir heute begegnet. Ähm, ähm, ich bin Annika Ullich und beschäftige mich sehr im Weg mit dem Thema digitale Geschäftsmodelle. Und in diesem Bereich sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele platformbasierte Geschäftsmodelle entstanden, die mich mit dem Thema Ernährung und Essen beschäftigen. Und einige davon haben wir auch heute in der Runde. Und im Zusammenhang mit meiner Arbeit habe ich in den letzten Wochen noch viele Interviews geführt mit Logistikunternehmen und deren größten Punktteil sind die geschlossenen Innenstädte. Man kann es schon. Und äh, hier stellt sich auch die Frage, wie wir dieses Problem der geschlossenen Innenstädte lösen, wenn gleichzeitig mein Mittel ist, denke, weil es auch nicht so weit weg äh, ist, nur entfernt zu bestellen ist. Und daher ich wir sagen, Essen ist irgendwie politisch. Essen kann politisch sein, wenn beispielsweise man seine Lieferdienste danach ausguckt, ob sie Arbeitgewohnung einsetzen. Oder Ist, bevor ich übergehe, noch mal ganz ganz herzlich bei der Kooperative Berlin, die mit uns den digitalen Salon Monat für Monat einstellen. Und ja, begrüße mit mir, mit einem warmen Ertrag, heute wieder ein Urgast. Okay. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe durch digitalen kleinen Salon. Wir sind heute so wenige wir können überlegen, ob wir in der Lüfte rumgehen, dass wir noch mal Zucker bestellen, ob danach. dass ihr da seid. Mein Name ist Katja Weber. Ich habe das Vergnügen, hier den digitalen Salon zu moderieren. Und ich hoffe, ihr werdet nicht hungrig herbekommen, weil, wie gesagt, es geht jetzt eine Stunde lang ums Essen. Und damit hat es richtig gesagt? damit kennen sie sich natürlich alle aus. Es geht um die Frage, wie kommt das Essen zu uns oder wie kommen Sie vom Essen? vorher, ja, aber der Hinweis, wir haben wie immer tolle so eine Gäste hier vorne und einen Stuhl für euch. Also wenn man es bei allen kommt, hat jeder jede von euch einmal dran. Ähm, ihr könnt gerne die Fragen, die ihr mitgebracht habt, die Aspekte, die ihr vertiefen wollt, ähm, mit nach vorne bringen. Und da kommen wir wenn ihr findet, die oder der sitzt vorher jetzt für irgendwie schon eine ganze da. Ich könnte nun auch mal um ganz einen kleinen Tipp, also Fischbord, Prinzip. Und dann ähm, ihr dran, dann seid ihr dran. Die nächste, ähm, wer nicht hier sein kann und den Livestream sieht und gerne was loswerden möchte, äh, wie immer gucken die Kolleginnen und Kollegen mit Twitter unter Washtag Dicksei, das kommt in diesem Raum. Und äh, je mehr von euch ähm, eben aus dem Netz oder hier im Raum, da stattfindet, umso besser. Und jetzt würde ich aber gerne, du hattest das ja schon so ein bisschen an oder wird mal äh, reisen, wer von euch hat denn in den letzten drei Monaten irgendetwas aus der großen Welt der Lebensmittel bestellt? Und damit meine ich jetzt völlig ununterschieden. Du hattest kurz express äh, angesprochen oder den Reben-Lieferdienst oder bei Amazon oder über eine App oder über Lieferando oder die Gemüsekiste von den Biobauern eures Volksvertrauens oder, oder, oder Kochhaus und Konsorten. Ähm, das ist ein, oder einfach jetzt erstmal, wer von euch hat in den vergangenen drei Monaten in irgendeinem Freundlichen hoffentlich mit Menschen die Türe geöffnet und dort etwas zu essen? Hat? So, Ein bisschen übergehende, bitte. Und, um, okay. Ich ich mache mal die, die knappe, achso, ich muss auch <lacht> die knappe Paste. Jetzt würde ich es gerne nochmal ausprobieren nach ähm, App. Also wer hat über eine App? Die für Verwandlung klassischerweise was bestellt? Oder to Good to go äh, werden wir gleich noch kennenlernen. Also wer hat über eine App bestellt? Mhm, okay. Also ich ziehe es nicht wirklich aus. Wieso will man das hier alle so mit sehen, wo wir so unterwegs sind? Wer war so bei den ähm, bei den Lippenbädern unterwegs, Leber, Hundertrohnen, so wie sie sich das nützt. Christian Wähler, würde ich sagen. Dann äh, die grüne Käste aus Brandenburg den gekostet, mit den rot gekosteten Kartoffeln. Hat die jemand zu euch bringen lassen? Oder den Kohl im Winter auch sehr beliebt? Ne, da seid ihr nicht dabei. Äh, dann direkt beim Produzenten oder beim Erzeuger vielleicht bestellt. Gibt die da so eine Bäckerei? Die sind da natürlich klassischerweise Käse. Mhm, okay, das okay. so, wir beide. <lacht> okay, also das mal so äh, als Eindruck. Ich nochmal über den Daumen. Jeder, jede von uns hat äh, in den vergangenen drei Monaten oder selbst viele von uns hat in den vergangenen drei Monaten was damit zu tun gehabt. So, jetzt aber zu den Gästen. Also erstmal du, also eine, einer von euch, bitte dort auf diesem leeren Stuhl. Dann äh, wurde euch angekündigt der Carmen Lombardo, der ist aber nicht da, ich ähm, tatsächlich äh, sind Stefano und Johnny noch eine dritte Person Teil eines Kollektivs, das aus teilweise, ich sage mal, vielleicht stimmt es nicht, ich könnte es nicht korrelieren, frustrierten Expeligarien von ist. Die Dachten äh, kann man besser und anders machen im Sinne von Fair und Kollektiv, wie das bei einem Kollektiv so ist. Der eine kann, der andere spielt an. Deswegen ist Johnny heute da und ich muss mal gucken, Herzlich willkommen. Äh, und ähm, ich würde dich gerne fragen, was bedeutet denn co limax Also Bei Deleuvelu und Poudor und so hat jeder gleich so ein vages Gefühl, was die einem damit sagen wollten, was will mir co limax sein oder co 2. Das fand ich ja da, wenn man Der namensürdige Mann, der Franz Stefan, ganz am ganzen Anfang der mhm. Gründe, aus also einem Roman, der ist überkommen. Der ist von Asteroiden. Und da gibt es eine Igore, die ist eine Igorie in der Botschaft. Und diese, dieser Charakter ist in der Kohl. Also, du bist jemand, der mit einer doppelten Agenda unterwegs ist, oder was? Hast du das richtig verstanden? Ja, das stimmt. Okay, alles klar. Oder anders in, in, in einem Gebiet, was sonst nicht wirklich gut kann. Oder das, das ist ein also. So was? Konnte man das so dazu? Das ist Mindestens in der Geschichte, ja. Okay, alles. Wie weit das an der so zutrifft, ist schon ja. Franziska Wienert ist da, die arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit von The Good 2 Go, das ist ein dänisches Unternehmen, der so noch nicht Lebensmittelverschwendung per App begrenzen möchte. Ich habe mich auch angemeldet und mal geguckt, was gibt es denn in meinem Umfeld an noch guten Aufbau, Lebensmitteln und Schweigen? Zum Beispiel kurz vor Ladenschluss bei mir in den Bäckereien um oder äh, in irgendwelchen Restaurants und Lokalen. Die Sachen werden nicht geliefert, insofern äh, doch anders äh, als das, was wir jetzt selber haben, weil diese Sachen werden vom Kunden abgeholt. Also, ich kann schon morgens bei meinem Beckergang, Ich obwohl mir irgendwann ein bisschen eine, eine Überraschungstute bei dir und guck mal, was drin ist. Das ist auf jeden Fall billiger, als wenn ich es tagsüber kaufen würde. Was hast du denn das über eure hat gekostet? Also das letzte, was ich immer noch nicht gegessen habe, ähm, wurde von meinen Kollegen Kolleginnen und Kolleginnen geholt und nach einem äh, Monat ein Wetterdinger, wo wir wirklich alle zusammenkommen im Team und alles in der Umgebung einmal abrausen. Mhm. Ähm, und dann, dann das ist da, der das hier sozusagen. Ähm, ja, es wird ja nicht mehr, da wird hauptsächlich geessen, <lacht> aber es ist doch immer sehr ähm, ja, eindrücklich, wenn man dann sieht, so eine komplette, komplette Tafel voll. Wir sind gerade im Berliner Office 35, 40 Leute eine komplette Tasse voll mit Essen, normalerweise eigentlich im äh, worden vor und ähm, ja, das ist so das der Aber das war dann eine bunte Mischung. Das, das war eine bunte Mischung, Mischung. Mischung das, auch noch mit das ist so einem und Papage. Von Curry über Rap, über irgendwelche um, Weste, über äh, Bockwagenbrötchen und so weiter um, ist ja wirklich alles dabei. Da. Also alles, was man normalerweise auch kaufen könnte, wird tatsächlich, leider es am Ende des Tages bei allen entsorgt. Und ähm, genau, da können wir uns bei uns natürlich ganz breite Aussuchen an der App mhm. Und Max Trachner ist da, der ist Betriebswirtschaftsbild, obwohl der Partnere doch eine eingehende Beschäftigung mit Speisen so sehr nah gelegt hat. Dann ist er aber doch in der Gastronomie gelandet und hat zusammen mit einem Fachpunkt im Munch eröffnet. Da gibt es noch Baukasten von Fieber, Suppen, Salate mit Schwerpunkt, wie ich das schon habe, auf dem Mittagstisch. Also die Frage fließen mich gegen 8. Und ich denke mal, so Mittags 12 Uhr ist da tatsächlich bei mir. Inzwischen gibt es drei Läden in der Mitte, einmal um nicht weit von um uns, hier zwei sind in Hamburg. Und nach allem, was ich so über das Regeln euch gelesen habe, ist das, Team, das Ponomie, für dich kein Stimmwort, oder? Nein, definitiv nicht. Also als wir die gegründet haben, ähm, ging es eigentlich von, vorne da, von vornherein darum, ähm, ein modernes, ähm, angenehmes Inkling, also das Mini-Konzept zu entwickeln, das ähm, eben und einfach mit ein gesundes Essen ermöglicht und um und gerade als Betriebschwitter sind sozial eigentlich gereicht, zu so schauen, wie kriegt man sowas eigentlich skaliert, wie schafft man es ähm, von äh, der aufzubauen, wie schafft man es von der Werke zu schaffen, dass das ist auch vielleicht nicht nur ein einmaliges Ding in Mitte ist. Sondern ähm, vielleicht auch dort von Vater als Zusatz davon. Ich frage das mit der Systemgastronomie so, weil das für mich die Teppich immer äh, so wahnsinnig abspeckend klingt. Ich denke, man hat halt einfach Kerne und McDonalds und so. Und da gibt es nichts, wo die Energie ja, Also ich, ich verstehe das auch für von einem einer der. Gegen Ich denke, ähm, das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir einen mhm. Baum. Ich kann nicht, dass ich das schon wieder so Lust drauf hatte. oder ich, ich komme auch so viel lange in London gelebt und, und da ist das Thema für mich tatsächlich, finde ich, das viel attraktiver, sowohl für den Kunden, ja, auch für Ketten, die Projekt, oder Leon, werden da auch einen ganz anderen Sicht gesehen. Der Kunden, aber auch halt. Von der Business-Seite her sehr erfolgreiche Organisation und ähm, Das hat immer so ein bisschen in, in Deutschland gefühlt, wo, wo, wo man wahrscheinlich grundsätzlich das Ganze brechen würde, dass Kapitalismus in Deutschland natürlich viel schwieriger hat als in anderen vielleicht oder asiatischen Märkten. Das ähm, gehört vielleicht nicht hier hin, aber ähm, das wollte uns auch zeigen und wir wollten es halt auch wieder schlecht zu machen. Als Thema. Tatsächlich ist ja euer die, äh, die, Werkung äh, die auch ganz interessant. Ähm, es gab, glaube ich, ein Lokal, aber dann, Schritt 2, der aber mir doch nicht eures Konzeptes möglich zu sein scheint, war so ein ganzer äh, Restaurant, also ein, äh, ein Lokal ohne Mobiliar, ja, ein Lokal, das im Grunde eine Küche war und das versucht hat über den Vertrieb zu funktionieren, nämlich genau äh, über Lieferdienste, Delivery only. Ähm, ist das so richtig von erzählt, also dass ihr sozusagen im Nachgang der Etablierung von Lieferdiensten euch interessiert? Ja, also wir haben den ersten Laden auch gemacht. Das war Ende 2016, Ende 2017, als damals auch so die Hochzeit von Fibora in Deutschland war. Wir sind da relativ schnell ziemlich erfolgreich auf der Plattform gewesen. Zu Hochzeiten war das neu bestellte Restaurant ähm, bei Fibora mit über 1.000 Bestellungen im Monat und haben dann einfach gemerkt, es funktioniert, der Konzept ist extrem gut. Das ähm, Zum einen daran liegt, dass unsere Produktionsprozesse anders als bestehende Restaurants darauf ausgelegt waren, schnell eine große Preisen in guter Qualität rauszubekommen. Und zum anderen ist es die auch dass wir mit Salaten, Gold ähm, natürlich ein Produkt hatten, das auch über eine gute eben extrem gute Qualität zeigt. Mhm. Und das Thema Bowlswässer haben wir dann damals mit Friedauer zusammen in Kreuzberg getestet, weil unsere Funktion war, dass. Ähm, also, Wachstumskanal, im großen Restaurant dauernd den Vorteil hat, dass man einfacher die Flächen findet und deutlich brutalere, also wenn man economisch nicht hat, also geringere Investitionskosten. Ähm, beides war so ein bisschen, wir haben es dann ein paar Monate gemacht und haben es dann eingestellt, weil unser, ähm, also unser, also unser Takeaway war im Endeffekt, dass ich jetzt die Investitionskosten und die Flächen jetzt nicht. Das ist deutlich einfacher, als man Restaurant Flächen, dass man sucht, wenn man bisher Gastronomie taugt, die Flächen nicht als Gastronomie taugen. Davon gibt es jetzt auch nicht so viele, weil bei Definitionen es natürlich unlogisch ist. Und das Teure an so einem Restaurant sind natürlich, dass wir diese so TGA-Planung nehmen, Anschlüsse ja, so etc. So so also kostan ähm, äh, Elektro, Küche etc. Und dann sozusagen, ich habe es salopp gesagt, über Stühle dahin zu stellen. Das macht dann im Endeffekt einfach äh, äh, macht dann Sinn, so dass wir gesagt haben, in, in der Kalierung, wenn wir das Ganze ein bisschen umliegst, ein Konzept. Also hast du so lange ein Restaurant, über das du eben auch liefern über das du auch probierst, dein B2B-Geschäft mit abzuwickeln und dadurch auch noch zu dem Gehilfsflächen Wie verkauft ihr äh, am häufigsten eures in Indem ich in der Mittagspause da auch und mir was aussuche oder in dem ich noch in meinem Büro an meinem Schreibtisch wartet? Äh, das bitte äh nach Spiegel ist um 1 Uhr und dann bis 11 Uhr. Ja, also, wir haben das dann dem Fall schon die drei Kanäle genannt. Also, Option 1 ist, 2 Kunde kommt zum Laden, bestellt zu ihm, oder ist es drin? Option 2 ist, er geht auf unseren eigenen Online-Kanal, bestellt es vor, passt es an und kommt. Und Kanal 3 ist, er bestellt zu ihm, die Verwandlung. Ja ich tue ein bisschen sich mit den Zahlen zu nennen, aber also das Restaurant ist vom Umsatz her immer noch auf 1. Dann kommt der eigene Online-Kanal, die Pre order kunden die es abholen, und danach kommt die Jetzt muss man dazu sagen, dass seit dem Wecker von man und Dollar. Natürlich der, der Markt in sich zusammengefallen ist, was den Umsatz auch angeht. Das kommt gerade hier, wie wir es zumindest beobachten. Und damals war es schon in Teilen zu Hochzeiten eher das ist wirklich wichtig. Okay. Dann äh, reden wir über den Bezug und ganz anderes Print-Umsatzgesetz. Es wird nicht für mich geguckt, dass ich Hamburg mit oder ohne Spielball oder so. Sondern ich hole mir ab, was schon fertig ist und was noch übrig ist und in unterschiedlichsten Dellen. Was kostet das denn für mich, dieser Service, und was kostet es dem Anbieter, dem Verkäufer? Ja, also, das ist gerade sehr passend beschrieben. Und eigentlich geht es darum, dass man wirklich in den Leben, in der eigenen Umgebung angezeigt bekommt, was noch übrig ist. Zum Tag, Was ich verkauft werden konnte, obwohl Und ich noch eine Runde vorher, oder eine Runde früher war, oder der Bäcker, wenn wir in der Straße mit heute Abend früher Überraschungsknöpfe übrig haben, wo ich das gemacht habe. <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. eine, vielleicht Ach, gute Frage, das ist hier so, dass wir mit jedem Laden besprechen wie viel habt ihr denn standardmäßig? Sie wird ist dann mit einer Standardanzahl eingestellt pro Profil und dann können die, wenn sie im Laufe des Tages mehr verkaufen, das auch nach unten korrigieren oder wenn man wirklich mehr kontrollieren und dann auch nach oben korrigieren, sodass das dann hier hinweglich genau zu der Portionsmenge angeboten wird. Ähm, aber grundsätzlich also kann man das eben eingehen, was in den eigenen Umgebung angeboten wird und dann ähm, kostet das in der Regel also ein Drittel so viel. Wie der Originalpreis. Man bekommt dann natürlich nicht die Portion, die man sich so zusammenstellen würde, wie bei einem anderen Hinterdienst, ähm, sondern es mit, also es sind, es sind ja aber ähm, man bekommt diesen Waffen als Überraschungsportion, weil es wirklich um die Lage geht, die am Ende des Tages übrig ist. Das heißt, man sieht in der App, was im bei einem Laden angeboten wird, sprich, wenn das jetzt ein Café ist, dann steht da drin, es gibt hier Basils, Kuchen und Cuscus Salat und man weiß dann, dass man aus diesem Condor zum etwas bekommen kann und ähm, dass sich dann überraschen. Entsprechend ist das natürlich auch ansprechen wenn der Zeit ein bisschen niedriger ist und man das von irgendwo abholt, können, und dann eben abholt, Und was ist ich denn davon als Speakerin oder als Köche, als Restaurantbesitzerin? Man ähm, hat einiges davon. Der Hauptvorteil ist natürlich, dass man nicht sein gutes Essen, dass man mit viel Liebe und finanziellen Aufwand irgendwie, irgendwie äh, zubereitet hat, das heißt, dass man das nicht am Ende des Tages entsorgen muss. Und ähm, das ist natürlich der Hauptfaktor. zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, die Kunden über die App auch neue Leben kennenlernen. Das freuen wir uns natürlich auch für die Leben, wenn man dann ähm, mitgeteilt bekommt, dass dann eben doch neue Stammkunden über unsere App gekommen sind. Ähm, genau, aber hauptsächlich geht es eben um diese Wertschätzung für das Lebensmittel, das dort hergestellt wird. Und natürlich ist es auch so, dass man, ähm, wenn man eh schon im Laden ist, der sich. Die Nachhaltigkeit einsetzen möchte und die Lebensmittelverschwendung, dass man das dann auch so öffentlich zahlen kann. Im Sinn ist es einerseits auch der Ansinn, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und in Deutschland ist es auch gelungen. Denkt immer wieder an die an einer Straße und äh, an einen äh, alten, kranken und ich vermute auch sehr armen Mann, der da äh, so gern und runter und guckt, wo er was bekommt. Jetzt kann ich nur als Bäckerin überlegen, okay, ich gebe die Tüte aus, in den Tüten, dann kommt es euch heute Abend wieder, weil das dann auch da. Ich kann mir aber auch überlegen, okay, ich hatte genau den von dir beschriebenen Ausgang, äh, ich könnte daraus noch Geld machen und vielleicht einen neuen, so ein bisschen profitableren Kontakt etablieren. Und macht ihr daran nicht genau diesen Segment von Kunden, nämlich ohne eh Konkurrenz oder eben vielleicht auch die Tafel? Nee, tatsächlich nicht. Also bei uns geht es wirklich um die Sachen, die am Ende des Tages nicht mehr von zum Beispiel der Tafel oder anderen öffentlichen halt Einrichtungen abgeholt werden kann oder gespendet werden kann. Wir haben ähm, einzelne Portionen, wie zum Beispiel die Tafeln logistisch abgeholt werden können. Ähm, wenn wir zwei Portionen bei dem Bäcker haben, dafür kann leider ähm, niemand irgendwie Personal stellen. Und zum anderen geht es auch viel um zubereitete Spreisen. Es kriegt in einem Restaurant, wenn jetzt ein noch mal nochmal von Dritt sind oder so. Solche Sachen ähm, gehen natürlich sonst viel über die App und, ähm, und das ist natürlich das O, das ist für jede äh, ja, jeden Geldzustand sozusagen von einem Projekt, die sich mit ihrem Konzept um etwas kümmert. Wir haben eben diesen Segment abgedeckt, wo Leute also für Lebensmittel einsetzen möchten, auch ein bisschen was zuerst machen möchten, vielleicht dabei, aber eben hauptsächlich genau da noch die Lebensmittel am Ende des Tages retten können, über den gezielt können wenn wir sozusagen unsere ganzen Kunden in die einzelnen Ländern tun. Mhm. Aber der also einzelne Katzenwiesel bei der MSS-Straße, der guckt die ich nehme an, der könnte und, ähm, da könnte zu den Tag gehen und sich daraus holen. Das wäre dann wahrscheinlich, dass, ähm, dass da anders passend wäre. Aber tatsächlich das heißt, ist natürlich so, in jedem Laden ist es selbst überlassen, was er mit seinem Essen auch noch gerne viele, viele Bäcker, die bereits ihre Ware am Ende des Tages für einen günstigeren äh, Preis anbieten. Und ähm, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir das wirklich systematisch bekannt machen, dass es mhm. das in vielen Zuläden, in den meisten Läden ähm, noch äh, am Ende des Tages über Essen gibt. Und jetzt war ja tatsächlich ist Stefano verschwunden und nicht gekommen. Ich versuche es aber trotzdem mal mit einer Frage, die ich eigentlich für Stefano vorbereitet hatte. Jetzt haben wir hier sozusagen den Gastronom, wir haben die Lebensmittelvermittlerin, wenn ich dich so bezeichnen kann. Und du bist der Lieferant oder der Auslieferer. Und über Stefano weiß ich, dass der fünf Jahre für die Lübeerung gefahren ist, obwohl ja die Zeitungen und alles toll war von den Berichten. Über die näheren Arbeitsbedingungen dort. Äh, weißt du, was dann deinem Kollegen so lange da gehalten hat, was auch aktiv und auch offenbar waren, wie es Arbeitgeber ist? Ja, also, mein, bei drin ist, was ich auch beim Festival, weil ich mir irgendwie was erhofft hatte, ist äh, da zu unterscheiden nach dem Ort, was ich Also, in Deutschland sind die so ganz anders als in der ich habe auch Presseberichte über, ja. über die deutschen Arbeitnehmer. Das auch wahrscheinlich selbstständig. auch, aber die Bedingungen, wie sie, wie sie wirklich sehen, sind, sind noch mal wirklich anders. Ähm, so, das mindestens was der Konto mir erzählt hat, ist, dass die negativen Berichte, die in Deutschland sind oder auch in Berlin, was die Limo betrifft, äh, meistens eher um einzelne Personen mit den Menschen einzukommen und Er hat gesagt, dass er da immer sehr glücklich war. Mhm. Äh, Deshalb auch einer der wenigen war, der vom Anfang als Television, was am Anfang angefangen hat, bis zum Ende, wo sie zumachen und sich auch ein haben, da sein gefangen hat. Okay, ich gesagt, er war da ganz happy, aber trotzdem hat der zwei, wir machen es ganz anders, wie du gesagt hast. Weil er gemerkt hat, dass er das Einkommen hat, weil was, äh, was so funktioniert hat, oder wo es für, für ihn als. und eben andere auch. Und ich habe ein ganz anderes und kenne auch noch andere aus, die eben wichtige Wunder in dass wir alle zusammen entscheiden können, dass wir nicht nur die Aufträge vorgelegt bekommen, und um die dann nicht zu entgegen, sondern dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Und Wie sieht das dann konkret aus? Also, ihr probiert euch alles kollektiv und ich will nicht wie Und dann? Dann, wo äh, das Mit RZ03 fahrt, steht einer bereit, der mir das dann auch bringt? Weil kann ja sein, äh, irgendein anderes andere Verpflichtungen. Und gerade ist einfach niemand in der Nähe des Namens oder in der Nähe meiner Adresse. Also solange, bei, solange wir sagen, dass wir ähm, dass versuchbar sind, ist auch so. Okay, kann aber auch sein, dass ich in den Kanal wahnsinnig bekomme, dass das so hat niemand versuchbar. Genau, es kann auch sein, dass wir auf einmal alle. Output transcript: Wir wollen, dass wir dann alle können und dann würden wir sagen, ich bin gerade nicht in einer Stunde wieder los. Wobei, das ja jetzt alles quasi noch graue Theorie- und Absichtserklärung ist, weil der Foto steht auf eurer Seite gerade Winterpause. Also sprich, ich kriege jetzt nicht heute und auch nicht morgen von euch einen Schutzverhörer ab. Was ist der Hintergrund, wenn das dann funktioniert? Nicht heute und nicht morgen, aber die bin zwar immer morgen. Ah, okay. okay. Das haben wir als, als äh, nächste Startartartung also festgelegt. Was darauf zurückkommt, also wir haben direkt am Tag als Bedingungsverschwendung als angefangen. Ähm, ich war da noch nicht dabei, aber da waren uns der Verein dabei und noch ein paar andere. Mhm. Ähm, und weil äh, der Aufwand dann zu groß wurde und äh, das Konzept da war, wirklich Dinge nur eigentlich größtenteils zu ersetzen, also die gleichen Zeiten anzubieten und Video erreichbar zu sein und äh, auch zu große Lieferadungen anzubieten. Wir haben jetzt natürlich so ein das funktioniert nicht. Wir haben so wenig Leute und zu Software. Wir haben alles ähm, also wir, uh, über messenger Apps uns geschrieben, was wir haben wollten. Wir haben den PDS-System um geschickt, die kann von unserer Website und können ihnen dann äh, alles manuell ähm, ihre Überlegungen vorbereiten und dann abholen und auch die Aufträge so vergeben über über Apps oder über andere. Und äh, jetzt sind wir vor allem Dabei einzurüsten, dass wir eine Software finden, die von den allen als Frankfurt oder, oder, oder als Fotografieverein oder als andere Fotografiezeiten, die ein Software anbieten, die, die dann auch für so kollektiv gedacht ist. Mhm. Das heißt, ihr habt euch im Grunde verhoben und gedacht, ihr macht mit drei Leuten das, was vorher in diesen Laden mit einer großen Plattform, mit machen äh, Software. Entwickler und jede Menge Kapital gemacht hat. Habt ihr äh, gedacht, wir versuchen den genau genauso breit anzubieten und habt gemerkt, äh, nee, das müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen, wie wir da hingehen? Kunde, Also es waren mehr als drei Leute zu dem Zeitpunkt, und die sind aber ja, genau, es waren auch Treffen zu Und jetzt haben wir gemeint, okay, wir beschränken einfach mal die, den Hanus auf die Zeitung und zum Beispiel haben wir jetzt vielleicht, okay, ich eine mit Kraft halt an. Ähm, und wenn ja, genau. auch ein Skit-App-Kreuzfeld rausgehen für, für, für die Kunden, also für die Lieferung, dann kann man das eben auch so Und die Zeiten auch stark reduziert werden. Wie gesagt, gut, wir machen jetzt äh, Freitag bis Sonntag äh, Abend, bis bei uns dann das Klammgeschäft wird. Und unter der Woche also, geht die Catering an mit Vorbestellung. Mhm. Das Catering heißt äh, eher, ich und meine Büro-Gemeinschaft, äh, bestellen ja heute schon für Freitag um halb eins irgendwie was Koffer. Genau, also das muss nicht heute für Freitagsabend. Ich darf auch gerne heute für Morgen sein, aber, ähm, oder halb äh, Stunden vorher. Mhm. Aber der Aufwand, den wir haben an acht parteien und irgendwie logistischen Aufwand, der ist natürlich stark. Die Innovation können wir freibeschaltet werden, das ist wohl nicht alles. Jetzt, ich muss ganz kurz mal zu Ja, Ja, okay. Vielleicht gibt es ja von euch Fragen oder jemanden, der, oder die hier vorher festnehmen möchte. Also haltet euch nicht zurück, sondern äh, springt auch auf der Frage, und guckt, der dann auch nochmal. Fallen lassen, wo wir dran sind und auf Fäubertragen bearbeiten. Also fühlt euch dauerhaft eingeladen. Max, was wäre denn jetzt, wenn Kolina da als die Webtooth ist? Ist das okay oder habt ihr einen exklusiven Vertrag des Lieferanten? Ja, in dem e ich mich nicht. Wir hatten auch schon zu sagen, dass man zu Dauer eine Berühmung in, in mehreren Einsichtern unterarbeitet aus transcript dieser Von mehr, einfach weil es schon Kunden gibt, die den einen oder anderen Service präferieren. Und die der Zeit kann ich mir natürlich vorstellen, dass es den Kunden gibt, die es unbedingt Lieferanten nutzen, benutzen, aber auch den Gegenschlag von einer um auf mehreren Plattformen zu sein. Und wenn man da vielleicht jetzt auch attraktivere Konditionen, die man vielleicht als ex lieb wenn man halt vermissen lässt, aber nicht für mhm. uns. Ja, er hat meine Lebensräume Deswegen möchte ich von eine Reihe gerne wissen, wer eure prototypischen Kunden sind. Und du einfach an, wer kommt zu euch oder wer bestellt bei euch? Ja, also ich, ich würde wahrscheinlich sagen, wenn ich hier umgucke in dem Saal, da sind wir vielleicht ziemlich nah dran. Ne? Also, ähm, die, die, die, vielleicht die ich da falsch, aber wir reden immer von, von, von jungen, modernen Großstädtern, die sag ich mal, sehr äh, global international geprägt sind. Und, sehr natürlich asten sind, ähm, auf Ernährung achten und auch mit Pistaunen, was in gewisser Weise auch als Live-Side-Produkt sehen. Die Instagram-Kanal steht, also sprich, äh, die Bowl muss auch gut aussehen, ja, äh, äh, so, wenn man da oben auf Bild macht. Ja, natürlich. Jede Bowl muss gut aussehen, wenn man ja. da oben auf Bild macht. Nein, klar, das gehört natürlich auch dazu, ähm, oder zu Tage, aber ich denke, wie gesagt, ähm, so, in dem Großteil, wo wir momentan sind, da fühlen wir uns schon wohl, wo es dann nachher in der Familie noch hingehen kann, David. Ähm, es sieht sich auch mittlerweile sehr wohl in Städten unter 100.000 Einwohner. Ähm, auf, auf das kann passieren, aber da sind wir natürlich der schon. Mhm. Okay, also um es nochmal zu sagen, die drei Läden, die in Berlin habt, sind alle äh, sozusagen in den drei Richtungen hier mittellos und du wirst da stoßen. Also, Sie sind schon da, wo äh, mittagspräsident ist und Leute ähm, aus den aus lokalen oder aus den Büroplätzen kommen und einfach was essen wollen. Wir zwei bei ja, auch 20 da kommt zu euch sind das Menschen im studieren das vielleicht oder sind das ähm, ja, auch viele finden können. Ähm, also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir eine konkrete Zielgruppe haben, sondern wir können sagen, während die NutzerInnen sind. Ähm, das sind wirklich durch die Bank weg, durch die komplette Gesellschaft. Für alle Menschen, die ein, äh, ein Handy haben, auch wenn sie eine App benutzen können, ähm, sind unsere NutzerInnen. Äh, und genau, unsere Freunde die meisten, die das benutzen, sind junge Berufstätige und nicht gefolgt Mutter den mhm. eigentlich, da habe ich mich heute gefragt, als ich geguckt habe, was es gibt. Ich denke, das Gewissen haben, weil als also ich als Rektenjügerin, also ich habe einen Job, ich habe ein vernünftiges Auskommen, ich könnte mir das trotzdem auch zu dem äh, Wert leisten, was ich hat, bevor es abends äh, in die Überraschungsküte kommt. Muss also ich, ich denke, das Gewissen äh, haben da sozusagen jemanden, der das nicht nötiger brauchen könnte, ich kann das für der Nase nicht zu machen? Also wie gesagt, bei uns geht es darum, dass Lebensmittelverschwendung ein riesiges Umweltproblem ist. Es ist dieser optimäre Ansatz, dass wir Lebensmittelverschwendung reduzieren. Und da muss keiner schlechtes Gewissen haben, die da nicht hilft, die Lebensmittel zu retten. Wie gesagt, es gibt dieses Problem, also ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden verschwendet und entsprechend kann man sich eine Organisation alleine stellen. Deswegen muss es viele Konzepte geben, die das auf ihre eigene Weise ähm, genau, umsetzen und äh, da ist jede äh, Frau, jedem Mann was dabei, äh, egal aus welchem Zeitpunkt, und äh, danach äh, das sieht es auch ein bisschen aus. Dann würde mich das natürlich auch bei euch interessieren. Ihr habt ja schon tatsächlich äh, Praxiserfahrungen gesammelt, auch wenn ihr euch dann nochmal zurückgezogen habt und aufgestellt habt. Wer ruft bei euch an und sagt, hängt ihr mal bitte zum Förderungsdateien? Es ist auch so, dass wir mit Kräften in sind, vor allem Kunden, die ähm, darauf legen, dass, dass die Arbeitsbedingungen besser sind als bei Lieferanten oder bei anderen großen Anbietern, ähm, die einen Interesse daran haben, dass sie eben nicht nur auf der Monopole geht, sondern eben auch keine Kollektivität existieren kann. Äh, und die, die eben mit dem Service zum Beispiel Lieferanten bietet, nicht äh, zu tun haben. Mhm. Was, was hätte ich Ihnen dazu in der Planung? Zu verrückt Ja, ist das so? Und dann würdet ihr sagen, was du bei mir bestellt, kommt an, wo es klassisch ist und ist auch noch da. Ja? Ja, also, ja. Dann ihr, also Ist das eine bestimmte Berufsgruppe, Altersgruppe oder so? Oder würdest du sagen, das hat damit nichts zu tun? Ja, ich würde sagen, das hat damit nichts zu tun. Altersgruppe schon. Ja, ja das sind junge Menschen, einige, die umwerfen. Ich okay. okay. Ähm, jetzt wo ich online Max, dass ihr jede Menge Stellen ausgeschrieben habt. also Ihr habt echt was vor. Ich glaube, das war mit der Zimmer, das Wort Skalieren gesagt. Und ich würde sagen, das spiegelt sich um den Stellenausschreibung. Und in einem Interview habe ich gelesen, dass du sagst, dass hier zehn Units, also doppelt so viele Lokale wie aktuell, ist, Maxim unabdingbarer Teil eures Konzepts oder könntet ihr auch ohne den Gedanken an Skalierung gucken, wir doch mal wieder in mittelgroßen Städten ist und so leben? Überleben? Das wären jetzt zwei verschiedene Themen. Also Überleben würde ich mit Ja beantworten und also wenn man im Vergleich zu den Softwaremodellen so eine so kritische Größe oder eine Marktposition. Wichtig dafür ist, damit das Konzept langfristig profitabel ist und, und, und somit bleiben kann. Das ist bei uns in der, in der Gastronomie schon anders, weil das der da eben nicht dieselben hin, die wir dann von Kosten überdenken. Das heißt, profitabel arbeiten wir und ähm, dadurch ist sozusagen auch das Überleben in der jetzigen Phase gesichert. Ob ich damit leben kann oder wir als Unternehmen, war natürlich schon von vornherein unser Ziel, dass wir es schaffen, uns zu vergrößern. Und ähm, das macht uns auch jeden Tag weiter Spaß. Und ähm, äh, am Ende des Tages muss man natürlich, aber das ist ja wahrscheinlich bei jeder Organisation schon, natürlich das gesunde Maß an Wachstum finden. Ähm, das ist halt ich, in der einfach natürlich wegen der Technik das ja, ist ein, ein Thema, was, dort, was auch das Anstrengendste ist. Aber ähm, deswegen glaube ja, ich dass wir da Rundschulen auch mal wieder Bewegung äh. haben. Nun haben wir alle ja hier schon Sachen erhöht und auch schon besprochen, die sehr schnell da waren, waren ja groß und sichtbar und dann auch genauso schnell wechseln Ich habe ja ich schon mal dieses Thema Gastronomie des Grauens angesprochen, der Piano. Ja. Die mangeln ja auch gerade nicht ihren Superschmackzeilen mit ihrem Konzept. Ähm, Versuchst du dich dann darauf einzustellen, dass dieser Markt so in Bewegung ist und so volatil, dass du ähm, eher versuchen musst, dein Konzept immer wieder anzupassen, neu zu justieren, damit es halt vielleicht nicht drei Jahre gut läuft oder fünf, sondern zehn oder fünfzehn oder zwanzig. Die Frage also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist meine Auffassung schon, dass die Leute gerade zu Essen zum Restaurant Römer eine langfristige Beziehung aufbauen. Man kriegt die sich mhm. Blockhaus Beispiel an oder dann auch McDonalds, kann man halten, was man will, wenn das es nicht geküft haben Kunden bei sich zu halten und, und, und, und zu gewinnen. Ähm, man, man, man muss das natürlich ein, ein bisschen differenzierter sein. Ich denke, Wappiano hat sich einfach mit den Börsen-Gallen überhoben, in geschrieben, wo klar war, dass wir hier die Erfolgschancen bekommen. Und Deswegen stecken wir jetzt in der Zeit und Am Ende des Tages gibt es ja auch noch von Arbeit an Die sind so profitabel funktionieren als Organisation. Das dürfen wir jetzt auch zwei, drei Jahre aufräumen, bis wir wieder da sind. Und dann, denke ich, wird auch äh, ja, zu ähnlichen Erfolg holen, wenn wir sagen bis dahin mit einer Restrukturierung alle Kunden verbraucht haben. Ähm, klar, Markenflese ist natürlich ungewöhnlich. Ich denke gerade in der Gastronomie, die dem Service so ein Produkt. und Dann ist es jeden Tag am Arbeiten, dass du da auch nicht hast, weil ansonsten, ähm, wenn du das vergisst, dann ist dann Leid. Ähm, bei euch, ja, wie auch Franziska, dass ihr viele Stellenausschauungen habt, europaweit und auch Nordamerika. Es bleibt aber auch auf eurer Seite, was euch alle vereint sei, der Wunsch, unser Konsumverhalten neu zu erfinden. Ganz am Anfang, ich habe in der ersten Antwort, hast du auch schon mal über den Konsum gesprochen, aber dieses äh, neu zu erfindende Konsumverhalten steht jetzt nicht im Gegensatz zu Umsatz und Wachstum. Das sind für euch nicht Worte, wo ihr sagt, nee, eher nichts mit zu tun haben, oder? Ähm, nee, also wir nutzen natürlich ähm, ein wirtschaftliches System. Wir sind eine, äh, eine nationale Company, ähm, aber wir haben uns eben auch gedacht, warum sollte man die Wirtschaft immer nur denen überlassen, die eventuell nicht so gute Sachen machen wollen. Und entsprechend sind wir ein Social Impact-Techner, sprich, alles, was wir ähm, machen, kümmert sich um eine, ein gesellschaftliches Problem. Und ähm, genau, da wollen wir natürlich. Die um dieses Problem auf der ganzen Welt zu bekämpfen, auch in Deutschland, in, in allen Städten äh, zu bekämpfen. Wir sind ja bei der neuen Städte in Deutschland. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind auch super äh, hochgelebt, deswegen auch in vielen Stellen. Ähm, aber ganz grundsätzlich geht es uns nicht darum, äh, den Umsatz zu machen, sondern das ist quasi das Versitel, das, äh, das, das wir nutzen, um dahin zu kommen, dass wir einen neuen MPV haben. Wie ist lieber seit Ja, mit 2? ja, geschildert, wie es äh, erstmal nicht funktioniert hat in der Übernahme der Konzepte, die die großen Tanker aufgelegt haben. Ich glaube, der hat es ein bisschen erstmal auf der, Wunder, also der, Herr, der Herr. Ähm, unser Ziel ist erstmal, uns stark auf, auf ähm, einen Markt zu oder eine Region zu beschenken. Ähm, wollen wir aber, dass wir mit unserem Konzept das allgemein durchzuweist, weil zum Beispiel also dann Standzeit nicht unbedingt von uns, sondern eben von anderen Gruppen und Kollektiven und eben arbeiten damit in kollektiven zusammen also international, zum Beispiel die und so untertitel Jetzt habe ich aber vorhin eine Aussage gelesen in einem Interview. Da sagt er, ich wünsche mir, dass das Projekt sozial und ökologisch tragfähig und echt insgesamt interessant sein und eine gewisse Kulturelle Tiefe besitzen wird. also ich fragt, ist das die nette Beschreibung von mir, sollen auch wachsen. Würde ich sagen, muss ich nicht so sein. Also, äh das ist auch nichts, was du in den, äh, in den Top 3 oder irgendwie so verunklärt sehen würdest. wirtschaftlicher Erfolg, groß und wirtschaftlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg nach ja, wachst auch jedenfalls nicht in, nicht in dem Maßstab. Und äh, auch wirtschaftlicher Erfolg, das ist für uns in dass wir davon leben können für unsere Arbeit. Mhm. Und, Was verdient ihr denn für Schuhe, so also auch meinen Cheeseburger? Wobei, den würdet ihr mir schon gar nicht bringen, weil der den Mindestbestellwert nicht macht. Und du kannst ja dich mit mir ganz so in Familie-Schießklaube finden. Lass zu dir. <lacht> also, ähm, wie viele Cheeseburger ich bestellen, damit wir kommen. Also wir haben gerade als Mindestbestellwert Und dann einen Teil, äh, mhm. äh, nicht das gibt es ja das Primum und die 5 Euro kriegt die komplett. Okay, und rechnet sich das? Also kann man davon leben oder muss man dann schon begeisterter Sachfahrer sein und denken, dass ist mein Mobbing und ich krieg auch noch ein paar Kopien? Also, das Konzept allgemein äh, ist umsetzbar und möglich. Äh, wie gesagt, mit dem wir sind wir noch nicht mal gestartet. Um, was dann in Freitag passieren wird. Das heißt, ja, ab dann können wir die Frage wirklich beantworten. Mhm. Nach unseren Rechnungen und Überlegungen sollte das so sein. Habe noch eine Frage? Ich will euch nicht zwingen, aber auch nicht, dass ihr denkt, ach, weißt, jetzt bin ich doch nicht meine Sachen man. Möchtest du nach vorne kommen? herzlich ja, willkommen. Und gut ist also, es natürlich immer, wenn ihr oder wenn du dich vorstellst, wie wir wissen, aus welchen Kosmos du letztendlich bist. Mein Name ist Ich Ich habe eine Frage über To Put To Ich habe die Action auf meinem Handy. Und, uh, was ich mich frage, ist, wie weiß jemand in der Team, was es gibt oder wie viel es das gibt? Ja, also das hatte ich vorher schon mal kurz angekündigt, das ist schätzwert, also Jeder Restaurant weiß, was wir am Ende des Tages ungefähr als übrig haben, was am Ende des Tages normalerweise in der Mütterne landen würde. Und ähm, das ist das, was wir standardmäßig auf das Profil schreiben und wenn sich das dann ändert im Laufe des Tages, wenn eine, eine, eine Geburtstagsfeier vorbeikommt und die essen alles auf, dann kann der Gastronom das ganz einfach nach unten stellen auf null und dann ist das auch nicht mehr zu sehen. Aber wenn jetzt Monika von die, die Brötchen-Tüte bestellt hat, gleich morgens für abends um halb dann bekommt sie eine Benachrichtigung und da steht dann drin, heute ist nichts mehr zu retten in dem Laden, dann stattdessen. kann man Allergien und einstellen. Dann ähm, Allergien äh, kann man nicht in der Form einstellen. Wir sagen, dass immer im Vorhinein. habt ihr eine Allergie, dann ähm, achtet bitte darauf, dass ihr das, äh, vorher abfällt. Das kann man nicht ähm, in der Form machen, weil unsere Tüten Überraschungstüten sind. Da das kann natürlich auch ähm, was sein mit ähm, Drin. Und wenn man eine ältere Energie hat, dann muss man sich vorher informieren. Das ist das, was wir da draufschreiben. Das ist genau, mit unserem Überraschungs-Konzept nicht so gut umsetzbar. Ähm, dann haben wir ähm, ja, eine äh, vor Filteroptionen. Da kann man sich dann das ähm, anstellen wie vegetarisch zum Beispiel. Wie ja. sind denn deine Erfahrungen? Vielleicht brauchst du das mal kurz. Ähm, das warst du schon? Was holst zu dir so? Ich habe mal nie Also ich habe die App runtergeladen, dann habe ich sie gelöscht, dann habe ich Werbung gesehen, dann habe ich sie wieder runtergeladen, habe sie wieder angeschaut und ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, weil eben vegan und auf Bohnen allergisch ist es dann irgendwie ein bisschen unbrauchbar. Ja, cool. Oder ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, also, ich ich habe die App jetzt wieder aufgemacht, habe mir ein Video, gemacht, hab Video und habe mir ein Video gemacht. Ich weiß nicht so ganz, wie damit. ich damit, das ist noch nicht mehr spezieller Faul Der ist nicht der, so eine Aber dann Kundenkunden. Aber ganz grundsätzlich, also ich esse zum Beispiel auch vegetarisch. Ich würde jetzt nicht mehr beim Viertelhaus das bestellen, aber wenn es jetzt äh, zur Bäckerei oder zum Supermarkt oder ähm, ja, beim Innern die Ecke, wo ich dann noch dazu sage, äh, bitte gerne heute die vegetarische äh, Option. Und es funktioniert das eigentlich wunderbar, und wir äh, verfallen da noch immer noch alle Pakete. Aber also da äh, sind wir auf jeden Fall jedenfalls dabei, dass wir jetzt für alle so ja, eindeutig sind. Das ist so eine eigene Frage, in der es mehr mit diesem Race-Konzept zu tun ist. Also ich weiß, es gibt das neue oder wir versuchen es zu starten: Vanilla Lunch. Und Vanilla Lunch wieder wiederverwendbare Boxen. Wo mit ganz spezifischen Unternehmen gearbeitet wird und wo man eben diese Boxen wieder zurückgibt. Also von meiner Landspielerin diese Boxen an. Ähm, sie machen die Infrastruktur. Wie immer, ich habe das Theorie ist, die, die, mit, äh, ja. die diese in weiten Staaten mit Markt, also mit, mit größeren tutoring mit Unternehmen, die eine Abnahme haben, die normalerweise eben aus einfach nur Boxen, also normale Boxen bestellen würden. Aber sie machen das so, dass sie, die, also dass sie das Geschirr wieder abholen und Farbe machen und dann eben wieder auf mhm. Ob das machbar ist in der Gastronomie, das auch wirklich so umzusetzen, umzusetzen? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch an die alle drei und ich da da rein. So, wie haltet ihr das? Also wir haben also, ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr mit dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl haben wir wirklich gemerkt, dass es gerade bei unseren Kunden wirklich extrem gegen Verpackung ging. Bei uns ist das absolut passt, weil das ist auch nicht so richtig. Wir haben jetzt am Anfang des Jahres festen Lösungen die Usable-Bowl-System, also die re wie die Bowl als Fun-System, es natürlich in die Prozesse geht, weil ich natürlich mit meiner Bowl reinkomme und dann mir wünsche an der Kasse, dass das gleich hinten mir angerichtet ist. ist. Das ist operativ ein bisschen schwierig. Wir rollen das jetzt auch auf die anderen Läden aus. Um ehrlich zu sein, ich kann zu 100% verantworten, wie, wie es wirklich ähm, funktionieren wird, wie es von den Kunden wirklich angenommen wird. Weil das ist ja manchmal so bei nachhaltigen Lösungen, also auch aus meiner Erfahrung, dass man so also für die Kunden, der ja, seine Bohren auch nicht immer dann dabei haben muss, um die wieder und Das hat ja gerade nicht geplant. Ähm, genauso wie ich das Restaurant, das man dann auch gucken muss, wie also die Prozesse dann. Vielleicht nicht das Einfachste, wird trotzdem wissen, dass es bei uns eine Lösung ähm, wird, wo wir ja, vielleicht mal jetzt für die nächsten 12 24 Monate vielleicht 50% der to ähm, äh, darüber hat Die B-to-Bibel, also mit dem und auch so. Man merkt natürlich, dass die Kunden wirklich die Lust drauf haben, die ich da jetzt noch nicht mehr probieren. Kann, das muss ich wahrscheinlich auch sehr viel anspielen. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, wie du das Prinzip gesagt hast. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, ja. ich bringe meinen Nackt quasi mit. Das würde natürlich nicht funktionieren, weil ich die Kosten von den Düngern stehe und mittags würde ich immer denken, oh, du so und würde den 31. Gegenstand euch auslösen. Wie ist das, was du gesagt hast, gemeint? Holt dann bei mir am Ende jemand, der sich gerade verstanden hat, diese Ball ab, dass ja wieder einen enormen perfekt auf der Straße erzeugen Also, die machen das mit Firmen. Also, ich weiß, die machen das mit Firmen, wo die Firmen das Gefühl einfach am Ende des Tages nicht wegschmeißen, sondern es gibt dann noch Gewicht von dem Und wenn das größere Bestellungen sind, kann das schon durchaus funktionieren, glaube ich. Also jetzt für die Privatbildung, für die Privatbildung ist das nicht. Ja, ich, ähm, ich habe damals mit einem Restaurant zusammengearbeitet und war eben auch durch die nachhaltigen Lösung und habe das Gefühl, gefunden habe sie angesprochen. Und es hat sich aber nicht ergeben weil dieses Geschirr auch das im mehr verbohnt ist mhm. und mein Business, Also ich habe mit der Fincage zu tun gehabt und Fincage zu haben Burgers und mit Burgers und das ist einfach mitschig in diesem Bauch. Mhm. Deswegen hat mich das in nicht so mhm. Aber ich habe einfach damals wirklich schon eine mhm. ich hätte die ganze Menge so wenig zu Wie ist das bei euch? Man hat so das Brötchen, finde ich, in der Brötchenküche bereit. Und wenn ich jetzt super vorne bin, dann ist es sogar noch eine Zutasche, dass man einfach wieder gehen kann. Aber wenn ich mir Würfel hole, wenn ich mir Nudeln oder Reis oder so also hole, wird das schon auch in den 0,8%-Stilbeton oder der gehälter Also Wir versuchen unsere Läden dazu zu ermutigen, dass unsere Kunden und Kommunen ihre eigene Verpackung mitbringen können, damit die das einfach, weil das jetzt hier ist, wie ihr bekanntet könnt und das dann eben verstaunlich Und Das klappt eigentlich auch ziemlich gut. Für die Läden, die das nicht möchten, bieten wir alle an, dass sie eine biologisch operbare Packung von uns beziehen können. Und ähm, genau, wir haben damit eigentlich eine, eine ganz gute Erfahrungsquote. Das ist eben auch ein Thema, mit dem wir uns eigentlich konstant beschäftigen. Wie schaffen wir das, dass wir diese bow funktionen nicht irgendwie noch hilfreich ja, können, verursachen? Und ähm, das ist jetzt so Unterweg, den wir gewählt haben, aber auch gerade solche das und so, da schauen wir auch ganz genau drauf, und das ist eben auch ein ganz interessanter Punkt ist. Wir müssen eben nur dafür sorgen, dass das wirklich dann auch umgesetzt wird und dass die Kunden kann, wenn das auch wirklich einnehmen. Okay, das ist ein Hunde ein, ich kann von zu Hause was nutzen, ich weiß ja, ich gehe jetzt in das und das so und vor mir was insofern kein Problem. Aber ähm, du sagst, ihr bietet dann auch biologisch oberbare äh, Verpackungen an. Ich, ich habe mir angeguckt, wer äh, bei uns mitmacht und das sind teilweise große Hotels, also große Hotelketten im ähm, Nordsee und so. Also wirklich äh, große wir haben keine Lust, dass dann euch noch ein Verpackungselement zu lassen gelassen wird. Also, Sie müssen es natürlich nicht von uns nehmen. Wir bieten das an, weil wir Ihnen eben auch erklären, dass unser Gesamtkonzept ist. Ne? Lebensmittelverwendung hängt mit der Umwelt zusammen. Das hat unter anderem ist ja Verpackung ein Teil davon, dass welche CO2 produziert wird durch Lebensmittelproduktion generell. Und versuchen so natürlich jeden Laden auf diese Art mitzunehmen. Gerade bei Hotels Und ist es wirklich so, dass bisschen normalerweise keine eigene Verpackung haben. Entsprechend sind sie ganz froh, wenn wir in der Verpackung anbieten, die dann, wenn die auch noch biologisch upper war ist, natürlich das auch äh, besser für die Umwelt ist. Und klar, gibt es immer noch jeden, die sagen, nee, wir wollen unsere eigenen Zukunft nehmen, aber wir sind auch irgendwann entscheidend, dass das ähm, mhm. nicht. Wie ist das bei euch? Also ich weiß, ja, ich habe es mir rausgefunden. ich habe drei Läden in, äh, in, in Schöneberg mit denen kooperiert, sieben in Friedrichshain und sechs in Freitag, oder so ungefähr, ne? also, Danke so. Das heißt, ihr sucht euch ja plus minus raus, mit wem ihr Natur. Ja, das ist vermutlich mal eure ähm, Liste, die ihr da äh, abfahrt oder anbietet. Ist das für euch ein Kriterium, wie die Leute ähm, ihre Sachen verpacken, ob sie die Ich meine, wir suchen uns jetzt oder irgendwie die Konstruktion äh, wir würden gerne ja mit euch zusammenkommen. Um, und es war bis jetzt für uns kein Kriterium wirklich, aber eins um, der Matthäuser, die wir schon gelesen haben, ich weiß nicht, ist es, auch von Amerika herauszukommen, in den nächsten Monaten erstmal neue Plastikboxen zu etablieren und auf die lange Zeit dann auch in die Verbindung zu gehen. Mhm. Um, Genau, und deswegen ja. machen wir das eben auch nicht auch weiter, sondern nur auf die nächsten Monate, dass es nicht lange, Sicht, da wir Das wird ja viel nicht haben und uns, ist auch niemand sehen, ähm, Und dass ähm, ja, viel dann viele Staaten um. dann dann dem zu den großen Fall, mit dann haben wir so eine Aktion schon gemacht und sind zu den Kunden vorher hingegangen, haben ihre Verfahren abgeholt und ihnen dann da der essen gebracht. So, auf sich das natürlich nicht, weil um zu zeigen, dass es nötig ist. Und wir haben auch gesehen, dass die Kunden da ein Interesse daran haben. Also mal, dass sie sich so in diesem Bereich an Kopf und bei der Boden. Und ja, so haben wir uns das auch tun. Okay, jetzt haben wir kurz vor Schluss noch ein Band also Lina, ist mein Ich habe mit der, der Lebensmittel die Geschichte in, in der Lebensmittel-Geschichte zu tun, dass ich sehr für selber gucke. Die beiden sind ja gar nicht also ich habe die ganze Zeit auch eine neue die oder das was hat, doch jetzt aber noch nicht, so sie genutzt machen, sondern die Frage, die ich nicht das ich habe mit den kaputten Auf der einen Seite habe, sich, ähm, dafür sorgen, dass die Schritte, ähm, nicht verschwendet werden. Und dann komme ich da Und dann bin ich gesagt, obwohl ich mich mehr ja mitnehme. Ne? Ja, aber das ist ja nicht so, dass es gleich mal rum ist, sondern wirklich von der Restaurant und packen das ein. Also, ich weiß ja auch, man, das ist ja das Problem, weil ich äh, mit dem Retreats äh, oder generell der Gastronomie, wo die anderen schon am PC sind und so, dass einfach, und dann wird das Essen äh, äh, nicht so unterstützt, weil, glaube ich, auch die anderen Wissenschaftler so wichtig ja man was irgendwie letztendlich, wer, wer das eingeht. Das also, du würdest mir wirklich, to, uh, to good to go, uh, machst Druck, statt anzuerkennen. Um ja, In der Situation, ja, wirklich. Also, eigentlich macht ja keinen, Sinn macht das? Also, als Bäcker, ich bin also in eigentlich fast eine Viertelstunde Format, wie ist, oder so würde ich die Sachen ab. So, und dann, dann ist es ja in Ordnung, wenn die bei da Ihnen, dann wird ja keiner in der Hexe kriegen, von sowieso nur das ist, glaube ich, nicht das Problem. Weil ja bei der anderen Geschichte, äh, mal nicht, Ja, oder nicht. Das, das, das, aber die machen du ja durchaus ja, ja ich, ich glaube hier ja. das so dass ich in in eine Puppendose rein Natürlich, ähm, wir finden das auch so, dass Sachen am Ende des Tages einmal in die mitgebrachte gepackt werden können. Deswegen empfehlen wir das auch auf diese Art zu machen. Aber das ist natürlich äh, immer noch die Entscheidung von jedem Laden selbst. Und es ist ja auch äh, richtig so, was ähm, wir natürlich schön wäre, äh, wenn ähm, Sachen wie äh, Hygieneformen, Man, man, man darf das tatsächlich machen mit den Verpackungen, aber es herrscht ähm, auch die besten Unkenntnisse äh, darüber, was man denn tatsächlich machen kann. Also, bevor du dann ja noch Fragen an Franziska fällst, würde ich mal trotzdem das auch gerne nochmal zuspielen, weil ich bei Julian rausgehört habe, ein bisschen mehr Tricks, dass äh, der Sexueller macht, doch wie er denkt und so. Wäre ja, ganz gut. Könntet ihr nicht auch da mehr Kerker zu dir, die wollen, ähm, und in der Leih, aber dann eben mit so einem wilden und praktischen Franzisken? Klar. Das, das könnte man natürlich machen. Ich denke, so wie wir einen Konzept brauchen, und da stehe ich auch wirklich hinter, ist, dass wir diese Option schaffen, anbieten und auch denen, Ressourcen geben und pushen. Und wir natürlich mit unseren Kunden zusammen auch wirklich daran arbeiten, dass es eine Option ist, das jetzt sozusagen Druck zu machen und sagen, ab heute geht es jetzt nur um links rum. Ich glaube, hilft uns jetzt in den ersten Schritten schon ähm, als Konzept daran, wie wir sozusagen unsere Lösung und ich glaube gar ja nicht an, dass das unter dem Strang von der Literatur ist. Ja. Okay, dann hat es noch eine Frage. Wie gut ist das? Die Unternehmen, die bei euch mitmachen. Weil jetzt, wenn ich nur mal auf die Begrenzungen also komme, das ist ja nicht unbedingt so. Dass das es mit der kleinen Super auch oder Das Grund, dass Ding, glaub ich glaube da nicht, dass irgendwas, wo man nichts von den war. Es Die gibt es seit 25, 26 Jahren. Und das genau richtig so. Das gilt auch immer das Table-First-Prinzip bei uns. Ähm, wir haben natürlich, ähm, für unser wir einen großen Teil unseres Teams, der in ganz Deutschland leben, aktiv anspricht. Und sagt, es gibt hier eine Option. Habt ihr noch Essen, ähm, das am Ende des Tages normalerweise entsorgen würdet? Und ähm, dann bieten wir eben unser Kontakt als Lösung an. Und ähm, es genau, ist äh, von Nahen zu nicht natürlich unterschiedlich, aber das sind äh, meistens ähm, nicht unbedingt die äh, Leben, die schon abgedeckt sind, sondern es geht wirklich um die Leben, die jeden an den und keine andere Option haben, das, äh, auf irgendeine Weise ähm, noch eine neue Lehre zu bringen. Wie aktiviert ihr denn? Also äh, ist jedes Lokal, jede Bäckerei, jedes Kaffeepotenzial bei euch auch der finden, wenn es oder gibt es auch welche, wo ihr sagt, Oh nee, die Produkte sind irgendwie eil und das ja. ist der ja Innere so blöd und so. Das, das, ist das Geschäftsmodell wirklich nicht. Das äh, wäre tatsächlich nicht so förderlich. Ähm, ähm, uns geht es wirklich darum, mit zu unterrassen und ähm, da schließen wir auch keinen äh, Laden aus. Jeder Laden, der am Ende des Tages normalerweise Essen und Trauen würde, kann bei uns mitmachen und sollte das nicht. Jetzt muss ich leider, es gibt noch Getränke und vielleicht noch was zu essen. Schnittwort, aber es ist vielleicht noch zu Ich würde tatsächlich auch wir haben noch eine Frage stellen, sonst werde ich nachher auch Nämlich, also gut, wir haben ja schon drüber geredet, auf dem Markt ist viel Man viel gucken, dass man so die richtigen Anpassungen vornimmt und nicht vielleicht ganz schnell als Kino darstellt. Habt ihr nochmal nach vorne gedacht, also zehn Jahre nach vorne gedacht, was denkt ihr, wie gehen wir 2030 essen und wo und wie kaufen wir unsere Lebensmittel das also, also, also, also was wir natürlich äh, wollen, ist, dass die Lebensübersendung so so drastisch reduziert wird. Und da sind, dass es eine Alternative dazu gibt, um wegzuerstreiten. Ja, aber trotzdem, ich ist jetzt natürlich sehr von, von deiner Plattform aus, aber auf die Frage nochmal allgemeiner und breiter angeht, wir haben jetzt über Lokale geredet, wir haben über Lebensmittel, geredet, wir nur geredet haben, über Kurierdienste geredet. Was, äh, was, was erwartest du beispielsweise von einem Supermarkt Wie Da gibt es denn gar nicht mehr, weil wir uns super äh, uns das Geld halt nach Hause kriegen lassen. Also das ist ein alltägliches Thema, ähm, wie das Lebensmittel die Lebensmittelwirtschaft so im Allgemeinen funktionieren wird. Was wir hoffen und womit wir auch ähm, unser Unternehmen ausgeweitet haben, ist natürlich, dass wir nicht nur mit der App arbeiten, sondern wirklich auch grundsätzlich und darum kümmern, dass das ähm, Lebensmittelsystem sich ändert, also dass wir ein bisschen mehr äh, auf Nachhaltigkeit setzen. Und das ähm, fängt bei der Lebensmittelversendung an, geht aber auch über... Andere, also den, den Anbau und die, die Supermärkte, die, die regional Können sein, die saisonal und wenn wir nachhaltig agieren wollen, dann muss es auf jeden Fall in die Richtung gehen, weil sonst sind unsere Höhlen einfach ausgeschöpft und dann wird es da keine die ein bisschen mehr und da haben wir glaube ich auch nichts Dann frage ich euch bei dir so ein bisschen zum Beispiel auf deinen äh, Doppel. Gibt es in zehn Jahren noch den Fahrradkurier oder kommt dann die Brune oder keine Ahnung mehr? da bin ich mir nicht sicher. Also ich habe einen noch aber so wie die Entwicklungen jetzt sind, kann ich mir echt sein und, also ich könnte wahrscheinlich bei den so wie, die, so wie die Entwicklung und Test von Amazon und der und so weiter, was im Moment laufen. Nach Lebensmittel allgemein betrifft. wäre natürlich meine Wunschvorstellung irgendwie, dass man Lebensmittel, so regional und ökologisch weiter bezogen würde. Der Trend, den ich selber beurteilen kann, ist leider nicht so, dass er nicht wirklich nicht vollstimmt. Sondern das Freihandelsabkommen mit das der Meldekammer und so weiter betrifft, wird eigentlich genau in dem Gegenüber ziemlich vollstimmt. Okay, also du hast gute Wünsche, aber keine hoffnungsfrohende Af wie ist es bei dir? Wie gehen wir Essen wie gehen wir Essen 2030? Oder keine Ahnung, der Sorg schon darüber wie gehen wir gehen wir Einkommen 2030? Also ich würde immer natürlich Handschuhe. Alles, was wir jetzt, also erstmal denken, wie wird und dass das an bleibt, ich denke viele der, der Neuerungen, die jetzt da kommen und der ja von der Kundenseite auch durchaus sinnig. Ähm, in Teilen würde ich relativ wünschen, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen nachhaltiger ist. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass wir in den nächsten zehn Jahren gerade so wahrscheinlich eine, eine Fortsetzung der Trends sehen, die wir jetzt haben: Dann mehr Lieferdienste, kleinere, komprimiertere, food offering supermärkte etc. von großen bis Trauentern in ähm, Services, die viel mehr personalisierter sind und abgestimmter oder also keinem großen Vollsortimentler oder keine All around world buffet ähm, Wie gesagt, wie nachhaltig das dann alles ist, ob es dann ein regionaler Küche ist oder ähm, auch wirklich vielleicht auch gleich die Mobilitätsprobleme der Drucksee, die wir anders gesprochen haben, zu lösen. Ähm, da denke ich schon, dass es das einiges ein verbessern wird, ob es vielleicht unsere Halfvorstellung entspricht. Das war ich wahrscheinlich zu bezweifeln. Ich habe das hier versprochen, nicht 2030, Aber 10 also ja, Ich bin ein optimist, was das angeht. Äh, und, und denke, dass das sozusagen am Ende des Tages äh, für den Kunden einfach immer noch spannender wird und äh, äh, noch besser. Also, da würde ich jetzt mal die Frage auf der Stelle ausgeben. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo drei Leute, die ja aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Ich habe eigentlich gar nicht richtig getraumt, ein Szenario zu entwerfen, das nur eine Dekade umfasst. Das finde ich der bemerkenswert, weil ich gucke dann tatsächlich von außen auf das Thema und lese das unterschiedlichen Perspektiven doch eher von innen. Das würde ich gerne festhalten und bedanke mich bei euch für die Diskussion, fürs Kommen, für die Fragen. Aus dem Publikum, wenn es weitere gibt, die ihr jetzt hier nicht vorstellen wolltet. es gibt Getränke und vielleicht auch noch irgendwas zu hummeln und dann könnt ihr weiterreden. Ich möchte euch aber noch an den Konzept wegen der Ihnen der Stadt hat ja einen ausgezeichneten Kulturkritiker in der Form der ziemlich viel Schlauste dem zum Thema Online-Token, Lieferdienst und auch Autotune. Und ich empfehle euch, aus der. Die hier ist also, im Ringsten Misstrauen, nach Füll und Bestellen zu buchen. Ähm, da würde ich sagen, es ist wirklich ähm, langzeitgültiges Festgehalten. Da Finde ich wirklich langsam ja. Und apropos Verkehr in der Stadt, wir haben das schon mehrfach heute angetippt. Nächsten Monat geht es da viel expliziter drum. Ähm, da geht es um E-Scooter und die dann mal mehr, mal weniger smarte Mobilität in den Städten. Und falls ihr ein Thema habt, wo ihr denkt, das treibt nicht um und warum diskutieren die das nicht, weil so eine gute Expertin, ein guter Experte, das, äh, Experte dafür, sehen wir überall Zettel, da könnt ihr das bitte sehr gerne festhalten, damit ihr das dann näher auch könnt Akkanne Was Ihr müsst auch davon sagen, was mein Wort dokumentiert ist, was euch auch tatsächlich interessiert oder was für uns in jedem Reiter ist. Danke fürs Diskutieren, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.